Zahlreiche deutsche Politikerinnen und Politiker leben in einer Parallelwelt. Das heißt fernab der Welt der Durchschnittsdeutschen. Was genau das bedeutet, möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Erst vor ein paar Tagen hat unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Interview ausgesagt, dass er ganz gut verdiene. Er konnte sich einen Seitenhieb auf Friedrich Merz nicht ersparen und meinte dann auch, naja, er verdiene ja nicht so viel wie Friedrich Merz, deswegen gehört er ja nicht in den oberen Mittelstand. Aber was genau meint Bundesfinanzminister Olaf Scholz, wenn er sagt, dass er ganz gut verdient? Es ist im Prinzip relativ leicht herauszufinden, wie viel Bundestagsabgeordnete mindestens verdienen. Und wenn wir dann online beispielsweise nachschauen beim Bundestag, dann sehen wir, Bundestagsabgeordnete verdienen Minimum knapp 10.100 Euro brutto im Monat. So liebe Leute, und jetzt dürft ihr natürlich gerne darüber nachdenken, was ihr so verdient. Und das in Relation setzen zu dem, was ein Bundestagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordnete verdient. Und dann könnt ihr beurteilen, ist das nun reich oder nicht reich. Gleichzeitig darf man sich natürlich fragen, warum verdient denn ein Bundestagsabgeordneter eine Bundestagsabgeordnete so viel Geld? Wo kommt das her? Na gut, wo kommt das her? Das ist relativ einfach. Das Geld kommt aus Steuergeldern. Diese Menschen, ja, in dem Sinne produzieren ja nichts. Die erwirtschaften ja nichts. Sie sind da, sie sind da, um dieses Land zu führen und dafür müssen sie auch irgendwie natürlich entschädigt werden, bezahlt werden. Alles klar. Also nehmen Sie sich das Steuergeld, was da ist, was wir alle einzahlen. Aber wie kommen die jetzt auf diese über 10.000 Euro brutto? Vor geraumer Zeit wurde einfach politisch festgelegt, also im Prinzip haben die Politiker ihr Gehalt selbst festgelegt, dass, Achtung, ich zitiere, ähm, sich das Gehalt orientiert unter anderem an der Höhe der Bezüge der einfachen Richter bei einem obersten Gerichtshof des Bundes. Okay, jetzt darf man sich zu Recht fragen, wer sitzt da eigentlich alles so im Bundestag oder auch beispielsweise in den Landtagen. Die verdienen ja auch nicht wesentlich weniger. Es ist etwas weniger, aber diese Menschen werden auch gut bezahlt. Also wer sitzt da eigentlich drin? Im Prinzip ist es relativ simpel. Für diesen Job des Bundestagsabgeordneten oder beziehungsweise generell des Vollzeitpolitikers braucht es im Prinzip keine Qualifikationen. Du brauchst keine Ausbildung, du brauchst kein Studium, im Prinzip brauchst du gar nichts. Und Leider oder je nachdem, wie man es sehen möchte, ähm, spiegelt sich das auch im Bundestag wieder. 20% der Bundestagsabgeordneten haben kein abgeschlossenes Studium, manche noch nicht mal eine Ausbildung. Im Prinzip brauchst du keine Qualifikation und trotzdem wirst du saugut bezahlt. Das würde ich wirklich gerne mal in einer freien Wirtschaft da draußen sehen. Da kämpfen Leute jeden Tag darum, noch irgendwie sich zusätzlich zu qualifizieren. Ich habe auch ein abgeschlossenes Studium. Ich habe zig Zusatzqualifikationen, viele Jahre Berufserfahrung und, und, und. Und ich bin Lichtjahre entfernt von so einem Gehalt, dass dort teilweise Menschen bekommen, die einfach nur gut quatschen können. Und wenn man jetzt dieses Gehalt von über 10.000 Euro brutto mal in Relation setzt, zu dem, was der Durchschnittsdeutsche verdient, dann wird einem gleich klar, die verdienen verdammt gut. Der Durchschnittsdeutsche verdient, alle Arbeitnehmer zusammengerechnet, egal ob volle Teilzeit, Minijobber etc., rund 3.100 Euro brutto. Der Durchschnitts Durchschnittsvollzeitbeschäftigte verdient in Deutschland rund 4.000 Euro brutto, also immer noch sehr weit entfernt von den über 10.000 Euro brutto. Und wir dürfen nicht vergessen, diese 10.100 Euro brutto sind wirklich das Minimum. Also das bekommt ein Bundestagsabgeordneter mindestens. Aber da gibt es ja noch weitere Zuschläge, Zulagen und so weiter. Plus, wenn man ein bestimmtes Amt auch noch bekleidet, gibt es noch mehr Geld. Es ist also überhaupt nicht ähm, ausgeschlossen, dass jemand dann auch wie ein Herr Scholz auf 200.000 Euro im Jahr kommt oder noch mehr. Natürlich können wir jetzt über diese Zahlen quatschen und philosophieren, so viel wir wollen. Der eine wird sagen, ja, ich bin erst reich, wenn ich Millionär bin. Der andere sagt, ja, ich wäre reich, wenn ich schon 5000 Euro im Monat hätte. Was ist denn jetzt nun reich, arm? Kann man das irgendwie einordnen? Natürlich kann man das. Und dafür habe ich euch eine Tabelle vorbereitet. Schauen wir uns doch bitte mal gemeinsam diese Zahlen an. Wir sehen hier die Einkommensgrenzen in Prozent des Medianeinkommens. Was heißt Medianeinkommen? Das ist nicht das Durchschnittsgehalt der Menschen in diesem Land, sondern das ist die tatsächliche Mitte in diesem Land. Das ist das mittlere Gehalt. Davon ausgehend verdienen 50% der Menschen in diesem Land weniger und 50% der Menschen mehr. Und wenn wir mal in die Mitte dieser Grafik schauen, sehen wir, grün hervorgehoben, das Medianeinkommen beträgt zurzeit exakt 2503 Euro in Deutschland. Das heißt, 50% der Menschen in diesem Land verdienen weniger als 2.503 Euro brutto im Monat. 50% der Menschen in diesem Land verdienen mehr als 2.503 Euro. Das ist also die goldene Mitte. Das sind die 100%. Das ist das Medianeinkommen. Und wenn man ungefähr 80 bis 150% dieses Einkommens hat, liegt man statistisch gesehen absolut in der Mitte. Bei 150 bis 250% dieses Einkommens Sagen wir also, man verdient das Doppelte, man verdient 5000 Euro brutto, ist man immer noch in der oberen Mitte, oberen Mittelschicht. Verdient man aber weniger als 80 Prozent, vielleicht also drei Viertel dieses Einkommens, liegt man in der unteren Mitte. Verdient man weniger als 60 Prozent dieses Einkommens, ist man im Prinzip arm in Deutschland. So, und jetzt gucken wir nochmal nach oben. Gucken wir nochmal auf Olaf Scholz und seine Aussage. Er meinte ja, er zählt sich vielleicht, mit so einem Seitenhieb eben zu Friedrich Merz, zur Mitte, zur oberen Mitte. Heißt also, er dürfte wohl höchstens um die 6.000 Euro brutto verdienen. Aber, ich habe es euch rechts nochmal dran geschrieben, ein Bundestagsabgeordneter, eine Bundestagsabgeordnete verdient Minimum 10.100 Euro brutto. Kleine Ergänzung hierzu, normalerweise werden diese Zahlen gerne auch in netto angegeben, damit es noch ein bisschen genauer ist, aber das spielt in diesem Beispiel, in diesem Fall, absolut keine Rolle, weil wir mit so riesigen Zahlen spielen, dass die Unterschiede definitiv immer deutlich werden. Und wenn wir uns also das Gehalt der Bundestagsabgeordneten anschauen, dann sehen wir, diese verdienen mehr als das Vierfache des Medianeinkommens. Das heißt, sie verdienen mehr als 400%. Prozent. Und dafür ist ja auch dieser Tabelle im Prinzip kaum Platz. Sie sind nicht nur relativ reich, sie sind verdammt reich, wenn es nach dem Medianeinkommen in Deutschland geht. Es ist also vollkommen egal, wie ich die Zahlen drehe und wende, wie ich sie interpretiere. Ich kann auch super nett sein zu den Politikern und sagen, das Durchschnittsgehalt liegt bei 4000 Euro brutto für einen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Ihr verdient immer noch mehr als das Doppelte. Sogar mehr als die 250 Prozent, die der Durchschnittsdeutsche verdient. Ihr seid also verdammt reich. Und es kann nicht sein, dass sich Politiker gerade ein Bundesfinanzminister hinstellt und da rumdruckst und äh, ja, dann am Ende irgendwann ein paar Interviews später sagt, naja, ich verdiene doch sehr gut. Ähm, das kann es einfach nicht sein. Ich meine, wofür schämt sich denn dieser Mann? Er tut ja so, als ob er sich schämen müsste fürs Reich sein oder fürs Geld besitzen. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man reich ist. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man Geld besitzt. Es sei denn... Man erwirtschaftet das Geld vielleicht gar nicht selbst, gibt sich dann ein super üppiges Gehalt und blendet vollkommen aus, dass es da draußen Menschen gibt, die jeden Tag von der Hand in den Mund leben und dass meine Verantwortung ist, ob ich das ändere oder nicht. Ja, und da darf man sich dann wirklich schämen, da muss man sich schämen, wenn man verdammt nochmal so viel Geld verdient und nicht dafür sorgt, dass Menschen, die beispielsweise Vollzeit arbeiten, auch von ihrem Geld, von ihrem Gehalt leben können. Man darf sich ruhig schämen, wenn man zulässt, dass da draußen 20% der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiten. Im Osten Deutschlands sind es sogar 33%. Aber auf diese Punkte komme ich später nochmal ausführlich zu sprechen. Und natürlich könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass das Leben eines Menschen, der vielleicht zweieinhalb brutto verdient im Monat und das eines Menschen, der im Jahr vielleicht 200.000 Euro verdient, ein ganz anderes ist. Diese Menschen leben in einer vollkommen anderen Welt. Denn diese Menschen sind natürlich auch, wie wir alle, von den Menschen umgeben, ja, die ihnen am nächsten sind, die ihnen am nächsten stehen und die verdienen meistens auch ähnlich. Naja, und so ein Bundesfinanzminister, der spielt ja jeden Tag mit Millionen und Milliarden und da können einem auch schon ein paar Milliarden hier und da durch die Lappen gehen. Diese Menschen bewegen sich also in einer komplett anderen Welt. Aber ich möchte das nicht nur an Olaf Scholz festmachen. Da draußen gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele, dass Politikerinnen und Politiker gerade in ihrer Welt, in der sie leben, die ja sozial gestellt oder finanziell gesehen verdammt gut gestellt ist. Nehmen wir beispielsweise diesen Tweet von Saskia Esken. Diese Frau ist... SPD-Vorsitzende. Sie ist die Chefin der SPD. Das muss man vorher wissen. Und bei diesem Beispiel ging es online um das Thema Gehalt und wie Politikerinnen und Politiker ihr Gehalt rechtfertigen. Und da hat ein junger Mann, der im Einzelhandel arbeitet und später auch in den Tweets erklärt, dass er rund 10 Euro die Stunde verdient, einfach nach einer Rechtfertigung gefragt für die hohen Gehälter der Politikerinnen und Politiker. Und Saskia Esten hat einfach ja, geschrieben, bevor sie nachgedacht hat, was sie da eigentlich schreibt. Und natürlich finanziert dieser Mann, weil er arbeiten geht und Steuern zahlt, einen Teil des Einkommens von Saskia Esken, beziehungsweise aller Politikerinnen und Politiker in diesem Land. Frau Esken zeigt aber jedoch mit ihrem Tweet, dass sie einfach nicht nachgedacht hat und einfach losgeschrieben hat. Und sie zeigt, dass man wirklich nicht besonders qualifiziert sein muss, für so einen Job. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie ist SPD-Vorsitzende und zeigt, dass sie im Prinzip von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Sie hat versucht, ganz frech zu sein und zu antworten. Naja, und ich zahle ja auch mit meinem Einkommen nicht nur Steuern. Ich kaufe auch davon jeden Tag ein. Wer finanziert jetzt wen? Haha. Ha. Puh, und jetzt heißt es echt für mich Ruhe bewahren und versuchen, so diplomatisch wie möglich zu sein. Diese Frau versucht jetzt jemanden, der, ja, ähm, Geld erwirtschaftet, zu erklären, dass sie mit dem Geld, was sie im Prinzip geschenkt bekommt, auch Steuern zahlt. Also sie kapiert überhaupt nicht, was sie da aussagt, dass es das im Prinzip nur eine Verlagerung des Geldes ist und dass sie ja überhaupt nicht selbst erwirtschaftet. Kapiert diese Frau nicht oder hat sie zumindest bei diesem Tweet nicht kapiert. Und das muss man sich mal vorstellen, das, das sagt eine Politikerin, die so ein hohes Amt bekleidet, ja, die die Chefin einer der größten Parteien ist in diesem Land. Nochmal, es zeigt, man muss nicht wahnsinnig oder besonders qualifiziert sein für diesen Politikerposten. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne aufgreifen möchte, um euch zu zeigen, ja, wie realitätsfern oder ähm, wie diese Politiker in einer komplett anderen Welt leben, das ist Sigmar Gabriel. Wir erinnern uns daran, dieser Mensch ist ehemaliger Vizekanzler. Worauf möchte ich hinaus? Dieser Mann sah es überhaupt nicht als Problem an, als Berater bei Tönnies zu arbeiten. Und dafür hat er jeden Monat 10.000 Euro Minimum kassiert. Da gab es noch zig Zuschläge und wenn er mal unterwegs war, gab es das Doppelte und Dreifache und noch mehr Geld dafür. Er sah absolut kein Problem darin als SPD-Mitglied und wie gesagt ehemaliger Vizekanzler, bei so einem ausbeuterischen Unternehmen tätig zu sein. Und hinzu kommt, er hat null Qualifikationen für diese Branche, für diese Industrie. Alles was er hat, sind Kontakte. Er war Vizekanzler, er hat Kontakte. Er ist quasi Lobbyist, wenn man es so sehen möchte für dieses Unternehmen, für diesen Industriezweig. Das ist alles, was er hat und dafür wird er gut bezahlt. Und dann sagt er in einem Interview, naja, aber 10.000 Euro sind ja nicht viel Geld. Unglaublich, unverschämt, verrückt, ja. Natürlich sind 10.000 Euro vielleicht in dem Gewerbe, wo er dann drinsteckt, nicht viel Geld, nach dem, was er gearbeitet hat, was er vorher gemacht hat, Vizekanzler, okay. Aber das so rauszublöken ja, in einem Interview und überhaupt nicht darüber nachzudenken, was so ein Job bedeutet an Ansehensverlust, falls man das bei der SPD überhaupt noch sagen kann, für seine Partei. Da wird nicht drüber nachgedacht. Da, da, da gibt es nur diese Eurozeichen im Kopf oder in den Augen. Und, und dann wird da hingerannt. Das ist alles, was man da macht. Und da sieht man einfach, diese Menschen leben in einer ganz anderen Welt. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, so einen Job anzunehmen, weil ich überhaupt nicht die Kontakte habe. Aber im Prinzip bin ich genauso wenig oder genauso gut qualifiziert wie ein Sigmar Gabriel für diesen Job. Nämlich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass Politikerinnen und Politiker, gerade Bundestagsabgeordnete, Lichtjahre weit weg sind von dem Durchschnittsdeutschen oder von dem Durchschnittsdeutschen Verdienst und Gehalt. Jens Spahn hat in der Vergangenheit eine Aussage rausgehauen, die es wirklich in sich hat. Er sagte, mit Hartz IV hat jeder das, was er zum Leben braucht. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das ähm, dumm ist, ob das naiv ist, ob das unverschämt ist, ob das frech ist ob das ignorant ist, ich, ich weiß nicht, was das ist. Also es muss wirklich, dieser Mensch muss wirklich in einer komplett anderen Welt leben. Dieser Mensch verdient im Jahr rund 200.000 Euro brutto. Und dann sagt er, dass mit Hartz IV jeder das hat, was er zum Leben braucht. Also ich, ich weiß nicht, wie ich so eine Aussage rechtfertigen oder erklären kann, ich weiß es wirklich nicht. Es kann nur so sein, dass dieser Mensch, dass solche Menschen in einer komplett anderen Welt leben müssen. Und das ist das Perverse, dass das quasi von einem Politiker kommt. Politiker, die, die selbst ihr Gehalt bestimmen. Ja? Die sagen, na klar, wir sollen alle mindestens im Bundestag 10.000 Euro und mehr verdienen, plus die und die und die Zulagen und das und das und das. Und dann kommt man eben auf ein Gehalt von 200.000 teilweise auch 300.000 im Jahr, das ist Wahnsinn, und dann aber sagen, hey, das sind die Hartz-IV-Empfänger, das reicht schon, die 400 irgendwas Euro, das reicht zum Leben, plus Miete, da hat doch jeder, was er, was er braucht fürs Leben. Unbegreiflich, also wirklich, das, das kann man nicht erklären, da kann man nicht vernünftig diskutieren und sagen, ja, das ist so, weil, geht nicht. Das ist, das das ist Die beiden Dinge sind Lichtjahre voneinander entfernt, da kann man nichts mehr relativieren und sagen, das ist so gemeint oder so gemeint. Und es gibt noch viele, viele, viele weitere Beispiele, die ich jetzt natürlich nicht alle nennen kann, für einen, ja, kompletten Realitätsverlust der Politik. Ich habe ja noch gar nicht über Herrn Scheuer gesprochen oder, oder über Philipp Amthor oder wen es da auch alles gibt. Also Leute, die wirklich auch irgendwo in einer Parallelwelt leben müssen. Denn sonst ist nicht zu erklären, was die da treiben, wie sie versuchen, auch ihr Treiben zu rechtfertigen. Und eine meiner Lieblingspolitikerinnen, ihr wisst es, wenn ihr meine Videos schaut, ist Julia Klöckner. Eine Frau, der wirklich alles Recht ist, die überhaupt keinen Anstand kennt, die mit den größten Wirtschaftsbossen dieses äh, dieses Landes irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht sagen ins Bett geht, aber ähm, <lacht> ja, die sich an alle irgendwie ranschmeißt und versucht, ja, so viel Lobbyismuspolitik zu betreiben, wie nur geht, aber dann immer wieder auf die Verbraucher schimpft. also. Diese Frau kann man auch nicht mehr erklären. Da weiß man auch, diese Frau lebt in einer Parallelwelt, macht Dinge hinter verschlossenen Türen, damit das Volk das nicht mitbekommt. Ähm, unglaublich. Also hier kann man auch keine Erklärung mehr für dieses Verhalten finden, außer Geld, Geld, Geld, Geld. Letzten Endes möchte ich aber keine Neiddebatte lostreten. Es geht nicht darum, die verdienen zu viel und wir müssen sie hängen oder irgendwas mit denen machen. Darum geht es nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was da passiert. Wir müssen uns fragen, wenn Menschen, die so viel Geld verdienen, die definitiv zu den reichsten Menschen in diesem Land gehören, Politik betreiben, wenn diese Menschen dieses Land führen und lenken, können diese Menschen denn überhaupt noch objektiv und sachlich denken? Können diese Menschen sich überhaupt von diesen Geld irgendwie loslösen und sagen, okay, wir müssen dieses Land so und so führen, damit es nicht noch weiter bergab geht. Sehen diese Menschen überhaupt, dass da draußen die Hälfte der Menschen weniger als 2500 Euro brutto verdient? Wie kann dann diese Politik, diese Regierung sich hinstellen und sagen, ja, wer weniger als 2500 Euro brutto verdient, wird später in Altersarmut landen, also sorgt privat vor. Wie kann man so eine Scheiße von sich geben, frage ich mich. Und das ist für mich eben nur zu erklären, wenn ich weiß, okay, diese Menschen leben in einer vollkommen anderen Welt. Wie man heutzutage so schön sagt, in einer Bubble, in einer Blase, diese Menschen leben in ihrer eigenen Blase. So muss ich mir das erklären, wenn ich sehe, was diese Menschen für Aussagen treffen und was diese Menschen tatsächlich für das Volk tun, für die arme Bevölkerung, die sich jeden Tag da draußen den Arsch aufreißt. Und ich stelle mir durchaus die Frage, wie würde denn die Politik aussehen, wenn Politikerinnen und Politiker eben im Bundestag nicht 10.000 Euro und mehr im Monat verdienen würden, sondern vielleicht wirklich nur dieses Mediangehalt von 2.500 brutto. Und selbst wenn ich großzügig bin und sage, gut, dann nehmen wir die 4.000 Euro brutto, die der Durchschnitts, ähm, Vollzeitarbeiter Vollzeitarbeiterin verdient, nehmen wir doch mal das Gehalt und kein Cent mehr, nichts mehr, Versucht doch mal, liebe Politikerinnen und Politiker, mit 4.000 Euro brutto im Monat über die Wunden zu kommen. Mal schauen, was, was dann passiert. Also wirklich kein Cent mehr, keine Zulagen, nichts. Da würde ich gerne sehen, ob dann nicht vielleicht eine andere Politik betrieben wird. Ob dann die Menschen, die Politikerinnen und Politiker dann ein anderes Auge auf die Dinge in diesem Land bekommen. Ja und am Ende kann ich leider nur festhalten... Die Politikerinnen und Politiker bedienen sich im Prinzip schamlos an den Steuergeldern der Menschen, die hier hart in diesem Land arbeiten. Sie können ihr Gehalt im Prinzip nicht rechtfertigen, zumindest nicht mit ähm, Ausbildung, Studium, Qualifikation etc. Das können sie einfach nicht, wie, wie ich gerade gezeigt habe. Natürlich haben die Politikerinnen und Politiker zum großen Teil einen harten Job, aber haben viele Menschen da draußen auch und die sind nicht reich. Und ich muss leider das Fazit ziehen, dass Politik in diesem Land von reichen Menschen für reiche Menschen gemacht wird. Wenn man sich anschaut, wie diese Politikerinnen und Politiker handeln, wenn man sich anschaut, welche Aussagen sie treffen, dann sieht man, sie leben in einer vollkommen anderen Welt als der Großteil der Bevölkerung in diesem Land. Und dann wundert es mich auch nicht, dass alles immer weiter privatisiert wird, dass es überall nur noch um den Profit geht, um Geld, Geld, Geld, so viel und so schnell wie möglich, dass der Niedriglohnsektor wächst, dass die Menschen aus dem Niedriglohnsektor größtenteils überhaupt nicht mehr rauskommen können, dass die Altersarmut steigt, dass die Kinderarmut steigt, all diese Dinge wundern mich überhaupt nicht, wenn ich sehe, dass eben die Menschen, die das ändern könnten, die uns quasi retten könnten, dass diese Menschen komplett abgehoben in einer ganz anderen Welt leben und überhaupt, vielleicht überhaupt nicht sehen, was da passiert oder es ist ihnen einfach scheißegal, was da passiert. So, und jetzt frage ich euch, na, wie reich seid denn ihr? Gehört ihr auch zu den Wohlhabenden, die 10.000 Euro brutto und mehr verdienen? Oder seid ihr vielleicht doch eher in der Mitte bei den 2.500 Euro brutto? Außerdem frage ich euch, wie findet ihr das, dass Politikerinnen und Politiker beispielsweise im Bundestag so gut, sehr gut, verdammt gut bezahlt werden? Hat das einen Einfluss auf ihr Urteilsvermögen, ja, so wie ich das sehe? Oder liege ich da vollkommen falsch? Und eine grundlegende Frage, wie schaffen wir in diesem Land endlich wieder mehr soziale Gerechtigkeit? Wie immer bedanke ich mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.